TRUMPF ist ein internationales Unternehmen mit weltweit mehr als 14.000 Mitarbeitern an 73 Standorten. Während der Ausbildung hat man die Möglichkeit, am Lehrlingsaustausch teilzunehmen und an einem anderen deutschsprechenden Standort mitzuarbeiten. Ciao zusammen, mein Name ist Rico Riedi und ich bin mir auf mein Abschlussjahr und die IPA als Automatiker vorbereitet. Mein Name ist Niko Löscher, ich bin Automatik-Monteur im ersten Lehrjahr. Jetzt zeigen wir euch unseren abwechslungsreichen Berufsalltag. Kommen wir mit! Meine Lehre habe ich im Lerncenter Mechanik gestartet. Dort habe ich gelernt, Teile zu drehen und zu bohren. Nebenbei ist mir die Handarbeit mit metallischen Werkstücken worden. Das Interessante in unserer Firma ist, dass wir den Aufbau von unserer Maschine von Grund auf bis zum fertigen Produkt kennenlernen. Für das wechseln wir in unserer Lehr alle drei Monate Abteilung. Im Lernzentrum Montage lernen wir den Umgang mit unseren Ein Bestandteil von unserer ist das Löten. Das lernen wir unter anderem im Lernzentrum Elektrik. Wie auch unsere Haupttätigkeit für Drahten. Das wird uns mit dem Bau der Schaltschränk für unsere Laser und Steuerungen für die Prüfung beibracht. Die Prüfung absolvieren wir Ende des zweiten wir kontrollieren unsere Steuerungen selbst und können so unsere Fehler beheben und daraus lernen. Außerdem lernen wir auch zu programmieren. All diese Fertigkeiten werden uns im Betrieb, in der Schule und während überbetrieblichen Kursen beibracht. Neben der täglichen Arbeit sind wir auch in verschiedenen Projektarbeiten involviert, wie zum Beispiel einen Simulatoraufbau für eine Press für unsere Power Tools. In unserer Produktion lernen wir, wenn man eine fertig gebaute Maschine in Betrieb nimmt. Zu so einer Inbetriebnahme gehört das Anschliess ans das Netz, die Inbetriebnahme von Software, das Testen von allen Funktionen und die Messungen der Toleranz. Im vierten Lehrjahr haben wir die Möglichkeit, eine Woche einen Servicetechniker bei unseren Kunden zu begleiten und so in den Service hineinzuschnappen. Jetzt hast du einen kurzen Einblick in unseren Berufsalltag als Automatiker gehabt. Hat es dir gefallen, dann bewirb dich jetzt bei AG.